Ja, was wir beobachten äh, in letzter Zeit ist ein bisschen so ein, ein Back to the Roots. Äh, das heißt, ähm, es gibt nicht mehr nur Technologie, der Technologiebild, der eingesetzt wird, sondern Unternehmen fokussieren sich jetzt mehr wieder auf, auf das, das, das, den menschlichen Faktor in der Customer Experience. Das heißt, wir, die, vor allem in der direkten Interaktion äh, schaut man wieder mehr darauf, ähm, wertschätzender ähm, miteinander umzugehen, auch mit den Kunden, ähm, beziehungsweise wenn Technologie zum Einsatz kommt, dann um auch zu verstehen, was Kunden eigentlich haben wollen. So ein bisschen Stichwort auch Künstliche Intelligenz ist ja ein, ein Thema, das ja immer, immer mehr zum Tragen kommt. Hier wird vor allem versucht, anhand von Künstlicher Intelligenz zu erkennen, was sind die Motivationen, die die Kunden haben, was sind die, ähm, die Bedürfnisse, die Kunden auch haben und basierend auf diesen Erkenntnissen dann entsprechend maßgeschneiderte, personalisierte Kundenerlebnisse äh, zu schaffen. Wenn man es jetzt aber zusammenfassen möchte mit wir, vielleicht drei Begrifflichkeiten, dann ist CRM und die Zukunft von CRM sicher mit dem Thema Mobilität verbunden, mit dem Thema Intelligenz und natürlich auch mit dem Thema Cloud. Also wenn man sich jetzt konkret ein bisschen auf die Themen noch reingeht, also Mobilität ist heute eigentlich schwer wegzudenken. Im Vertrieb ist heute das große Thema. Ich möchte jederzeit überall und auf jedem Gerät eigentlich in der Lage sein, auf Unternehmensdaten zugreifen zu können, ja. idealerweise auch offline, ja, wenn das möglich ist. Ähm, das Thema Künstliche Intelligenz äh, ist sicher ein Thema, wo es darum geht, ähm, bei Entscheidungen zu unterstützen. Na, in, in Zeiten, wo die Datenmengen sehr umfangreich sind, äh, wo sehr schnell Entscheidungen gefällt werden müssen, ist es oft eigentlich gar nicht mehr möglich, sich die Zeit zu nehmen, hinzusetzen, sich alles anzuschauen. Ähm, da braucht es intelligente Assistenten, ja, die einen dabei unterstützen. Ähm, und das Thema Cloud ist da sicher ein ein technologischer Enabler, würde ich sagen, weil einfach viele, viele Innovationen auch im in CM-Umfeld schwierig bis gar nicht möglich sind ohne die Cloud. Ja, wenn man jetzt wieder zurückdenkt an das Thema Intelligenz im Speziellen ähm, so Dinge wie ähm, Machine Learning oder, oder Spracherkennung, ja, diese Dinge kann man schwer bis gar nicht im eigenen Haus eigentlich abbilden als Unternehmen. Dazu braucht es einfach auch die technologischen ähm, Unterstützung, die die Cloud bietet. Und das sind aus unserer Sicht die drei großen Themen, die auf unsere Kunden zukommen werden.